Wir haben eigentlich nur insgesamt vier psychische Grundbedürfnisse. Bindung, Autonomie und Selbstwertgefühl. Das Letzte, was wir haben, ist das Bedürfnis, Lust zu gewinnen und Unlust zu vermeiden. Es gibt ein Zitat, Freinachtige Jung, wonach die größte Last eines Kindes das ungelebte Leben der Eltern ist, beziehungsweise die Un wenn man you sich selbst in sich selbst beobachtet, sieht man bewegende Bilder, generell als Fantasien bekannt sind. Und Fantasie hat eine eigene Realität. Das ist is nicht zu vergessen. Fantasie ist not nichts. Es ist natürlich kein greifbares Objekt, aber es ist ein Fakt. Es ist eine Form von Energie, obwohl wir sie nicht messen können. Es ist eine Manifestation von etwas. The dream is a manifestation of the unconscious side. We succeed in analyzing the dream, we might get an idea about that power that makes him think like that. The great deal of education goes through storytelling. The world hangs on a thin thread, and that is the psyche of man. Nowadays we are not threatened by elementary catastrophes. There is no such thing as an age bomb. That is all man's doing. Yes. We are the great danger. The psyche is the great danger. What if something goes wrong with the psyche? You see? wissenschaftlich tätige Persönlichkeiten, die dadurch in Konflikt mit ihrem Leben geraten, dass sie zum Beispiel die, die Sphäre des Fühlens komplett vernachlässigen, ahnungslos sind in dieser Hinsicht. Die kriegen dann eben äh, Träume oder sogar Visionen. The man who is going by the external world, by the influences, say, society or perceptions, thinks that he is more valid, you know, because this is valid, this is real. And the man who goes by the subjective factor is not valid because subjective factor is nothing. You know, that man is just as well based because he bases himself upon the world from within. And so he is quite right even if he says, oh, there is nothing but my fantasy, you know. And of course that is the introvert. And as the introvert is always afraid of the external world with people that are in public life. Sie haben einen bestimmten Weg, sich zu zeigen. Die Leistung der Person ist ziemlich gut, solange man nicht identisch ist mit dem Weg, in der man sich erscheint. Zu Hause, zum Beispiel, bist du ziemlich anders aus dem Weg, in der man sich in den Publikum ist. Wir brauchen allgemeinere Vorstellungen, damit unser Leben sinnvoll wird. Wenn jemand das Gefühl hat, und er von etwas wirklich überwältigt ist, dann wird er das begreifen. Wenn ein Mensch es in den heutigen Jahren herauskommt, er, er ist eine